Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu so später Spende, äh, Stunde zu Sona, unserem Piraten-Talk. Heute geht es um das Thema Quote, besonders die Frauenquote natürlich. Und wir haben interessante Gäste eingeladen, die uns gleich helfen, zu diesem Thema eine spannende Diskussion hoffentlich zu führen. Mir zur Seite steht der Jürgen. Ja, ich bin der Jürgen und ich freue mich, dass ich der Rebecca heute bei der Moderation helfen kann und sie gut unterstützen. Und ja, gebe dann gleich mal weiter an den. Toralf. Ich bin äh, Toralf, ich bin Pirat aus Regensburg und ich bin gegen die Quote, weil ich der Meinung bin, dass die Quote keine Probleme löst, sondern eine neue schafft. Zu meiner Rechten sitzt die Hanna, die hat glaube ich eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Genau, mein Name ist Hanna Sammler, ich bin von den Grünen und äh, ich sehe ganz im Gegenteil, ich sehe die Quote als äh, wahrscheinlich schon ein sehr einschneidendes Mittel, aber das einzige Mittel, das es schaffen kann, irgendwie eine Gleichberechtigung an Partizipationsmöglichkeiten in unserem Land herzustellen. Ich bin Emanuel, ich bin von den Piraten und ich bin gegen die Quote, weil die Quote versagt hat und wir was Neues brauchen. Ja, ich bin der Ben aus Bamberg. Ich bin der Meinung, die Quote ist ein sehr aggressives Mittel, aber eine Möglichkeit punktuiert eingesetzt, um das Grundsatzprogramm der Piraten umzusetzen. Ich bin der Tim, ich bin von den Jusus, das ist die Jugendorganisation der SPD und ich sehe die Quote als ein... Sehr gutes Mittel und vor allem bewährtes Mittel, um Frauenrechte in einem demokratischen Verband wirken zu lassen. Sehr schön. Jetzt kennen wir unsere Gäste. Ja, jetzt kennen wir unsere Gäste. Dann würde ich doch sagen, ähm, legen wir einfach mal los. Genau, derzeit ist es ja so, dass etwa 85 Prozent der Aufsichtsratsposten von Männern besetzt werden. Hilft dort eine Quote oder was bewirkt eine Quote denn überhaupt? Wie seht ihr das? Also, ähm was ich voranstellen äh, muss und auch will, ist, dass die Quote niemals das einzige Mittel sein kann, um wirklich äh, eine Gleichberechtigung herzustellen. Aber es ist eben ein Mittel, das eingesetzt werden muss. Bei der Quote geht es nicht darum, wie es oft kommuniziert wird, dass ähm, einfach die Frauen, die dann in dem Aufsichtsrat sind, die Vorteile da bekommen können, sondern es geht darum, dass sie Leuchttürme sind. Es geht darum, dass wir jungen Frauen, generell Frauen, es möglich machen, ein Rollenbild zu haben und jemand, an dem sie sich orientieren können. Das ist das Wichtige an der Frauenquote. Und ich sehe einfach überhaupt keine andere Möglichkeit, das herzustellen. Wir haben alles andere probiert. Wir haben äh, eine freiwillige Quote bereits im Corporate Governance Codex, hat überhaupt nichts gebracht und äh, ja, auch wenn man mir da Staatsgläubigkeit vorwirft, müssen wir da einfach auf den Staat vertrauen und hier muss der Staat endlich eingreifen. Interessantes Statement, allerdings muss ich da widersprechen, weil ich denke, dass noch links nicht alles ausprobiert wurde, was man ausprobieren kann. Also ich bin der Meinung, dass äh, gerade was, bevor wir die Quote als wie Ben schon sagte, aggressives Instrument einsetzen, wir wirklich erstmal alles andere ausschöpfen sollten. Denn ich glaube nicht, dass die Quote als Leuchtturm funktioniert. Ich meine, die, die Quote wird ja schon in vielen Bereichen teilweise schon sehr lange eingesetzt. Und da funktioniert es doch als Leuchtturm sehr gut. Das sehe ich nicht. Also ich sehe noch nicht ein einziges Beispiel. Und ja. in meinen Augen sind so die Grünen Ich Grün denke, in Grün, unseren Parteien das, Die, die Grünen sind für mich genau Sie das Gegenbeispiel, nicht. das seit 25 Jahren zeigt, dass die Quote nichts bringt. Denn wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt, Ihr habt euren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl mit einer Urwahl bestimmt. Sehr, sehr demokratisches Instrument. Zwei Spitzenkandidaten. Also eine Kandidatin, ein Kandidat. Ja, klar. Aber schaut euch mal an, was da an Bewerbern kam. Wie viele Frauen haben sich beworben? Drei oder vier? Wie viele Männer haben sich beworben? 15, 16? Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber so ungefähr war das Verhältnis. Seit 25 Jahren oder noch länger probiert ihr das aus. Müsste da nicht wenigstens ein bisschen Gleichheit herrschen auf dem Level? Also, Gerade die Grünen sind für mich genau das Gegenbeispiel, warum Kote eben nicht funktioniert. Nee, also ich okay, bevor ihr zwei weitermachen, <lacht> <lacht> äh, würde ich vorschlagen, lassen wir den Tim. Mal zu Wort kommen, wie schaut es denn bei euch so aus, bei den ähm, Wir haben bei den Users eine 40% Frauenquote, die mhm. ist äh, verpflichtend. Also es gibt nicht so etwas wie, wir wählen die nach oder so, sondern die gilt verpflichtend. Ähm, und es fahren auch sehr gut damit. Mhm. Also wir schaffen es auch mittlerweile die Vorstände immer öfter zu überquotieren. Also mehr ja. ist nur diese 40% einzuhalten. Und das ist sehr notwendig, weil das gerade zeigt, weil gerade Frauen auch in die Ämter holen. Mhm. Und man sieht halt eben bei Organisationen, die sich nicht, die eine Frauenquote nicht haben, mhm dass dann oft einfach die Gremien nur von Männern besetzt werden, die meisten Gespräche dann oft in Stammtischmanier nachher abgehalten werden, junge Frauen okay. abschrecken und dann auch genau sich das fortpflanzt. Also gibt es bei Leuten, die sich quote ja. nicht einhalten, das immer gerne gesagt wird, ja, wir bemühen uns ja so sehr, aber sie okay. setzen einfach die Quote an. Ich glaube, dass in der Politik gerade die Quote ein Erfolgsbeispiel ist. Wir haben die mhm. Quoten seit äh, Mitte bis Ende der 80er Jahre, gibt es Frauenquoten in politischen Parteien. Und seitdem hat sich das Politikerbild massiv gewandelt, das Politikerinnenbild. Ganz kurz, die Zwischenfrage repräsentiert die Quote von 40 Prozent auch den Frauenanteil bei den Jusus? Ähm, nein, nein reprä repräsentiert ihn nicht, ähm, leider nicht, wir haben eine Frauenunterhälfte, schwankt natürlich, aber es liegt irgendwo bei unter 30 knapp unter 30 Prozent. Ja. Ähm, ist aber ein Problem, dass wir uns bewusst sind und woran wir aktiv versuchen zu arbeiten. Ja. Emanuel, hast du vielleicht dazu? Da noch hätte ich, das ist genau der Punkt, auf dem ich da eingehen würde. Sowohl bei den Grünen als auch bei den Jusos gibt es ähm, schon sehr lange Quoten und diese Quoten funktionieren einfach nicht. Im Sinne von, ähm, wir haben dann Vorstände, die gemischt sind, die aber nicht dazu führen, dass das entsprechende Publikum nachkommt. Sprich, ähm, ihr habt trotzdem eine, eine Mitgliedsquote, die weit darunter ist. Das heißt, die Frauen sind überrepräsentiert in den Spitzenpositionen, aber es sind die falschen Frauen. Die Frauen, die von dieser Quote profitieren, sind Frauen wie ich. Das sind Frauen, die kein Mensch haben will. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so brutal sage. Ich bin natürlich, ich könnte natürlich absolut für die Quote sein. Ich bin 40, ich habe keine Kinder, ich habe Zeit. Das ist überhaupt kein Problem, mit einer Quote werde ich gefördert, aber nur ich. Frauen, die tatsächlich eine Quote bräuchten, um gefördert zu werden, profitieren von dieser Quote nicht, weil sie die Möglichkeit nicht haben, dieser Partizipation und das, da sehe ich das Problem. Und die Quote ist eigentlich nur ein, ein Deckmäntelchen, um das Problem eigentlich zu verdecken. Ich habe natürlich kein Problem mit der Quote. Ich werde davon gefördert. Macht nur weiter. Also da muss ich jetzt auch wirklich die Emanuel auch äh, unterstützen. Das kann ich nur unterstreichen. Die Quote birgt das Risiko, ein Deckmäntelchen zu sein. Und das darf sie keinesfalls werden. Also die, die Quote ist eine Möglichkeit, aber wir müssen noch ganz viele Begleitmaßnahmen schaffen. Da gehört Kinderbetreuung dazu, da gehört äh, ein Mentoring für Frauen dazu, um wirklich Gleichberechtigung herzustellen. Okay, bevor wir jetzt so in die persönliche Diskussion <lacht> einsteigen, vielleicht noch Ben. Ähm, ja, dass, dass es bei den anderen Parteien ähm, nicht dafür sorgt, dass mehr Frauen kommen, das stimmt ja so nett. Also wir müssen ja, die Piraten sollten mal neidlos eingestehen, dass der ungefähre Frauenanteil von 10 bis 20 Prozent, je nachdem, wie man das untersucht und misst. Ja, der Kegelclub hat das 20 Prozent bekommen. Bei der Umfrage in Bayern, die ich gemacht haben, waren es 10 ungefähr. Wenn man Vorstände fragt und die sagt, sie schauen sich die Vornamen mal so scrollweise durch, sagen sie, das kommt hin, dann äh, muss man schon sagen, ja, die haben auf jeden Fall mehr. Ja, also es scheint durchaus so zu sein. Und bei der SPD war das bestimmt nicht immer so, dass da 30, 35 Prozent Frauen waren. Ähm, von daher stimmt das so nicht ganz. Und das ist auch etwas, was Frauen immer wieder sagen. Auch mir, wenn ich sage, ja, ich hätte jetzt gerne hier Frauen, wie kriege ich das hin? Ja, Frauen bringen Frauen. Das soll heißen, eine starke Frau, die eine Frontfrau zieht andere Frauen an. Eine Frau allein an einen Piratenstammtisch, ja, wir sind jetzt bei innerparteilich, schreckt massiv ab. Allein äh, durch, diese, durch diese Diskussionskultur, die dann da entsteht. Und dann, es gibt, ich habe bei mir im Kreisverband Mädels und die kommen zum Beispiel nur, wenn andere Mädels auch kommen. Ich muss das jetzt erstmal hinnehmen. Und das andere ist natürlich, dass man, dass die Erwartung, dass nur eine Frauenquote jetzt in Parteien alleine das ganze Geschlechterrollenbild der gesamten Gesellschaft äh, auflöst, so bei den Grünen zum Beispiel, das ist total also, keine, ich glaube, kein Mensch würde behaupten, die Quote alleine würde das schaffen, aber die Quote in Parteien schon gleich dreimal nicht. Weil die, wir sind alle nicht nur von unseren Parteien geprägt, wir sind durch die gesamte Gesellschaft geprägt. Und das kann, glaube ich, keiner bei den Grünen wirklich erwarten, dass jetzt äh, durch die Quote jetzt dieses Geschlechterrollenbild bei den Grünen total irgendwie umgedreht ist und alles passt. Das, das kann man von ihnen nicht erwarten. Die leben genauso in dieser Gesellschaft die, die und, und sind im Prinzip teilweise ja ziemlich alt und sogar noch sehr, sehr in, in, in Strukturen aufgewachsen, äh, wachsen, die sehr sexistisch waren, das muss man sich auch abtrainieren. Also die Erwartung allein, dass man sagt, ja, die Quote bei den Grünen, die müssen jetzt dafür sorgen, dass da mehr Frauen, nur Frauen kandidieren oder ähm, Frauen genauso viel, das halte ich für total überzogen. Ich glaube, das kann Aber man das von diesen ist, Mittel eben nicht erwarten. Das ist ein guter Punkt, weil wenn man nämlich genau gerade die Grünen und die Piraten vergleicht, na klar, unsere Mitglieder, Frauen-Männer-Verhältnisse sind komplett anders, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt in die Vorstände reinschaut, dann sind die Quoten relativ zu den Mitgliederzahlen bei den Piraten besser. Wenn ich mir anschaue, die Vorstände bei mir in der Oberpfalz, wir haben sieben Vorstände, eine davon ist eine Frau. Das ist ein Verhältnis, wenn man die 10% annimmt, mehr. Wenn ich mir den Landesvorstand angucke, von acht sind zwei Frauen. Das ist mehr. Drei, drei sind <lacht> noch mehr. Entschuldigung, ja, fünf, das ist über drei. Ähm, das gleiche, das lässt sich im Prinzip auf fast allen Vorständen wiederfinden. Auch wenn man sich die, die ähm, Listen für Aufstellungsversammlungen anschaut, da werden wir jetzt gleich die Leute widersprechen. Aber <lacht> relativ gesehen sind da erstaunlich viele Frauen vertreten. Mhm. Vielleicht nicht in den Positionen, wie man sich das wünscht, aber das hat auch noch andere Gründe. Ja gut, aber, aber auf der Bundestagsliste waren ja 60 Männer und vier Frauen. Es also haben das auch nur vier, vier Frauen kandidiert. Ja, genau. Eben. Alle gewählt alle. Und die sind relativ, relativ weit oben gelandet. Aber damit liegt es ja gerade genau den Punkt, warum die Frauenquote so viel Sinn macht. Weil es gibt klar auch Probleme, dass ähm, Männer oft auf, in ihrer Vergangenheit auf den Rampensau getrimmt worden sind, Frauen auf Zurückhaltung. Das führt dazu, dass sich tendenziell immer, und das weiß ich eigentlich immer, das ist aber auch bei der SPD das Problem, dass sehr viele Vorsitzende Ämter haben, die dann, ich weiß nicht, eine Person ist nicht quotiert sondern dann oft mit Männern besetzt sind, was ein sehr maskulinistisches Gesamtbild der SPD gibt, sieht man mit Gabriel Steinbrück und Steinmeier. Ähm, aber wenn man eine Frauenquote hat, eine strenge, dann zwingt man den Verband dazu, alle Mitglieder, nicht nur alle Mitglieder, daran zu arbeiten, Frauen mehr zur Kandidatur zu bewegen, mehr mit einzubinden. Und das ist ein ganz klarer Punkt, wo die Frauenquote nachweislich funktioniert. Genau, wo Aber jetzt schon, Wo ja. sollen die Frauen herkommen? Ja, also, das ist ja der Leuchtturmeffekt, weißt du, das ist der Leuchtturmeffekt, den äh, wir uns erhoffen. Aus einer Mitgliederbetreuung. Also gerade wenn man sich die... die ja, die Mitgliederbetreuung, ja, ich gebe dir völlig recht. Aber die Frauen kommen nicht aus dem Nichts. Wo okay. sollen die Frauen herkommen, die diese Quote erfüllen? Und muss sich dann jede Frau wählen, nur weil sie da ist? Also guckt man sich wirklich die Bundestagsliste für, für, bei den Piraten für, für, aus Bayern an. Wie gesagt, vier haben kandidiert, vier sind drauf gewählt worden. Wenn wir jetzt eine Quote hätten da wären nicht mehr Frauen drauf gelandet, weil wir ja gar nicht mehr haben. Naja, aber ich finde es jetzt schon gewagt, dass du gerade die Bundestagliste als Erfolg verkaufen willst und äh, das ist doch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung auch zu sagen, <lacht> ja, wir haben immer äh, eine Frau äh, von sieben und das ist ja prozentual schon mehr. Also ihr müsst euch des Problems schon bewusst sein, dass ihr eben... Für eine Partei, die eine Gesellschaft repräsentieren will, einfach 50 Prozent der Gesellschaft nicht repräsentiert und sich jetzt darauf auszuruhen und zu sagen, ja, ist doch eigentlich alles äh, klasse. Äh, damit das prophezeie ich euch. Okay. Da, werde ich <lacht> eben, da muss ich dir widersprechen. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass alles klasse ist. Ich bin in der Tat der Meinung, dass Frauen gefördert werden müssen. Überhaupt keine Frage. Also äh, ich möchte nicht den Status Quo beibehalten. Ich möchte durchaus, dass Frauen mehr in die Politik, und vorhin, eigentlich waren wir in das Thema eingestiegen über die Aufsichtsräte, genau. ich möchte Frauen dazu bekommen, dass sie mehr in leitende Positionen kommen. Natürlich will ich das. Aber ich möchte nicht, dass nur Frauen in diese Positionen kommen, die die Zeit haben, das zu tun. Und in der Gesellschaft, die wir derzeit haben, hast du keine andere Möglichkeit. Ich sehe es bei mir in der Arbeit. Ich sehe es überall in der Arbeit. Ähm, welche Frauen machen Karriere? Welche Frauen kommen voran? Wie gesagt, das sind Frauen wie ich. Das sind Frauen, die kein Mensch wirklich fördern muss. Ich würde auch ohne, Qu eine, ohne Quote Karriere machen. Ich brauche das nicht. Und das sind die, die, die Frauen, die von dieser Quote profitieren. Die Frauen, die nicht davon profitieren, sind die, die Frauen, die halbtags arbeiten müssen, weil sie Kinder haben. Und... In unserer Gesellschaft ist es nun mal nicht üblich, ist, dass der Mann auf das Kind aufpasst. Das ist das eigentliche Problem. Und diese Frauen profitieren von der Quote kein bisschen, weil sie diese Quote nicht erfüllen können, weil sie keine 70 Stunden arbeiten. Ja, aber die Maßnahmen schließen sich doch nicht gegenseitig okay. aus. Ich, dann, da bin ich, ich würde da gerne widersprechen. Ich arbeite in einem technischen Beruf, ich arbeite in einer Industrie, die sehr männlich ist, in der Automobilindustrie, so ziemlich ein bisschen ab vom Schuss. Also ich bin nicht direkt am Auto, aber durchaus ähm, in dieser Industrie, muss ich sagen, die Strukturen dort sind durchaus so, dass ich sagen würde, Frauen, auch wenn sie keine Kinder bekommen, ja, mit Kindern wird es gleich mal ganz schlimmer, haben durchaus Probleme. Karriere zu machen bis zum gewissen Level funktioniert es, aber ab einem gewissen Level wird es schwierig, weil die Struktur sehr, sehr, sehr sexistisch sein kann. Manchmal sehr plakativ, ja. Es kommt davon, kommt, fängt damit an, dass man sagt, die Teamassistentin muss eine Teamassistentin sein, ja. Punkt Ausschluss Ende. Ja das, ist ja, das sagt ja schon mal was aus, ohne dass man das begründen muss. Es liegt aber auch daran, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel auf Einsatz ist oder irgendwo ist, dann geht man abends in Hutas, ja, wenn man in Amerika sitzt. Und das ist schon der erste Ausdruck, ja. Ich ich gehe also dahin, wo die leicht begleiteten Damen irgendwie mit den, mit den Riesenbrüsten mir die Dinger um die Ohren hauen. Ja. Ich sitze dann da drin. Es ist, es ist tatsächlich so. Ja. Es ist halt in dieser Industrie so. Und dann sitze ich da drin und denke mir, ich denke mir immer meinen Teil und weiß aber genau, dass Frauen natürlich da, sagen wir mal, einen gewissen natürlichen Nachteil haben. Also diese, diese, dieses Bild ist da durchaus da. In großen Firmen wie Siemens wird dagegen gearbeitet, auf den unteren Ebenen, da gibt es ja Frauenquoten. Ja, bei Siemens ist das gang und Gebe, dass man sagt, 30 Prozent Frauen, wird, solange Frauen eingestellt auf den unteren Ebenen und bei Ausbildungsberufen und Technischen, solange die gleich qualifiziert sind. Aber weiter oben geht das nicht mehr, da geht auch keine anonyme Bewerbung mehr, also dann kommt irgendwann diese gläserne Decke und da kommen die einfach nicht durch. Da, da, die können da nicht durchstoßen, weil der Aufsichtsratsposten, der wird nicht ausgeschrieben, der wird auch nicht wirklich vergeben, der wird, der wird in der Sauna in der Schweiz vergeben. Ja, da sitzen da 20 Männer zusammen ja, und sagen, ja, ich brauche jetzt einen neuen Head of Financial. Und dann wird ein bisschen überlegt und dann fallen denen halt auch nur Männer ein. Ja, so, so funktioniert das in dieser Gesellschaft, in dieser, in dieser Gruppe. Und wenn man da nicht irgendwie versucht mit einem bachialen das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann eine Quote sinnvoll sein. So, nicht unbedingt Aufsichtsrat, sondern Vorstandsposten oder in, in diesem höheren Management, weil man da nicht so mal reinbricht um diese Strukturen prinzipiell aufzubrechen. Und da muss keine 50 Prozent, da langt wahrscheinlich schon 30 Prozent ohne Probleme. Dass, dass das da schon mal Anfang gemacht ist, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Welche Frauen werden den Herren in der Sauna dann einfallen? Äh, die Posten werden trotzdem in der Sauna der Schweiz vergeben. Das wird sich ja nicht ändern. Und die Herren werden die, werden die Posten vergeben an die Frauen, die ihnen selbst ähnlich sind. Das heißt, an Karriere-Tussis. Also der das Punkt, ist doch das Problem. Es, es, es gibt ja die, genau ich diese Beispiele... Ich so vergeben. Ich weiß nicht, das männliche Wort dazu wäre. Aber der Punkt ist ja, es gibt ja diese Beispiele. Es gibt ja genau diese Beispiele, wo man per Quote versucht hat, eben diese höheren Managementposten, eben gerade nicht die Vorstände, sondern diese höheren Managementposten, gezielt an Frauen zu vergeben. Das Ergebnis bei der Geschichte war, dass die Frauen bevorzugt Männer eingestellt haben. Das Problem ist eben, Die Quote ist ein Top-Down-Instrument. Ich versuche von oben, was zu ändern. Das klappt nie. Das klappt an keiner Stelle. Es hat noch nie in, im, im Leben fun äh, funktioniert, dass wenn ich von oben versuche, mit, mit einem, irgendeinem Mittel die Gesellschaft zu verändern, dass es funktioniert hätte. Ne? Das klappt nicht bei Alkohol und anderen Drogen. Die Prohibition ist das grüne Beispiel, wo es nicht hinhaut. Es geht schlicht nicht. Es funktioniert nicht. Das klappt auch bei der Quote nicht. Die Quote ist genau der falsche Ansatz für die ganze Geschichte. Naja, aber Den in, in Norwegen so. funktioniert es doch Nein. eigentlich und ganz gut mit der Frauenquote. Und auch momentan, also das äh, vergisst man immer, haben wir ja in Deutschland auch eine kleine äh, Quote für die Aufsichtsräte, weil die Personen, die beim Betriebsrat drin sind, die sind ja quotiert. Und also Norwegen ist ein witziges ja Beispiel, weil ich habe drei Jahre in Norwegen gewohnt. Und äh, ich kann dir sagen, nein, es funktioniert nicht. Natürlich haben die 40% Frauenquote in den Aufsichtsräten. Okay. Aber der Haken bei der Sache ist, das bringt für die Gesellschaft überhaupt null es hat nicht diese Leuchtturmwirkung. Die Gesellschaft hat sich dort nicht bis, kein bisschen das, gerne das das beurteilst du nach 10 Jahren? Ähm, nach 3 ja, ja, Jahren. ich kurz dazwischen gehen? Tim hat sich schon länger geredet. Das Argument mit, Last so mit von unten versuchen, es langsam zu verändern. Ich weiß, dass die Piraten da noch nicht das lange Gedächtnis haben, aber das macht man eigentlich in der Politik seit 150 Jahren, dass man das schrittweise versucht, von unten zu, be, zu verändern. Und es mhm. ändert sich genau nichts. Was spannend ist aber, dass sich die auch Zahl von Frauen in Vorständen und Aufsichts des der DAX-Konzerne massiv gesteigert hat, weil die Frauenquote ernsthaft angedroht wird. Also allein die Drohung der Frauenquote reicht schon aus, dass plötzlich Frauen in höhere Posten kommen, weil die auch da sind. Es ist nicht so, dass es keine Frauen gibt. Die werden nur auch bewusst ferngehalten. Und jetzt mit der Drohung der Frauenquote werden dann auch, allein die Drohung reicht schon aus, man Frauen umzuholen, um zu sagen, wir brauchen hier keine Frauenquote. Was wir, bewegt dann erst die richtige Frauenquote für Frauen in Führungspositionen? Aber was geht was geschieht denn dann mit diesen Frauen, wenn ich mich ganz kurz einmischen darf, die dann wegen der Frauenquote in ihre Position in den Aufsichtsrat hinein gewählt worden sind? Ist es dann einfach die Quotenfrau? Also ich glaube, es passiert genau das Gleiche wie mit Männern, die einfach nur weil gewählt worden sind, weil sie ein Mann genau. sind. Genau, also wie fühlen sich denn Männer? Männer haben momentan in den Aufsichtsräten eine, das ist ja noch eine höfliche Zahl, die ihr genannt habt, 85%-Quote dafür, dass sie höchstens 50% in der Gesellschaft repräsentieren. Da frage ich mich eher, ob sich nicht die Männer als Quotenmänner sehen. Also ganz oft sehen ich nicht, aber ich muss noch mal kurz zu dem Punkt zurück. Wenn man jetzt 150 Jahre zurückgeht und die Zeit betrachtet, also zu sagen, es hat sich nichts verändert, ist schon ein bisschen arg. Endlich. Also es gibt schon arge Veränderungen in der Gesellschaft, die wirklich sichtbar sind. Dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, keine Frage. Und ich will das auch nicht so haben wie, oder so behalten, wie es jetzt ist. Das will keiner hier. Also da, denke ich, sind wir uns allgemein einig. Aber zu sagen, dass wir uns nicht vorwärts bewegen, dass wir nicht in die Richtung gehen, in die wir gehen sollten, ist auch nicht ganz richtig. Naja, aber die, bei den gesellschaftlichen Entscheidungs Trägern. Sei doch mal ehrlich, wie viel hat sich denn geändert in wir den Bereichen, den? wo wir keine Quote haben? Wir haben eine Bundeskanzlerin. Ist das vor 150 Jahren denkbar gewesen? Abgesehen ja, also in also der Politik war weil wir eine Quote. davon, dass die CDU eine Frauenquote hat. Ja, <lacht> okay, aber ich glaube ähm, jetzt auch nicht, dass die Frau Merkel äh, wegen der Quote Bundeskanzlerin geworden ist. Also in Frankreich oh. gibt es ja, äh, diese Quoten ja schon was länger und das ist ja mein, ähm, mein Heimatland. Und ich denke, der Grund, warum diese Quoten in Frankreich relativ besser funktionieren, als sie es in Deutschland aus meiner Sicht würden, ist nicht, weil die Menschen so viel netter sind und alle auf die Quote wahnsinnig viel Wert setzen, sondern weil das ganze System drumherum einfach passt. Du hast ein mhm. Schulsystem, das den Frauen ermöglicht, Vollzeit zu arbeiten, ohne Einbußen zu haben und diese Karriere tatsächlich fortzuführen. Das heißt, sie haben es andersrum gemacht. Das, das Schulsystem gibt es schon viel, viel länger als irgendeine Quote und als die Frauen da waren, und diese Position einnehmen wollten, ist die Quote eingeführt worden. Aber Emanuel, kann es nicht eher sein, dass es so war, dass Sie alle anderen Möglichkeiten versucht haben, die, hier, wie, die wir hier in Deutschland auch noch brauchen? Ja, gar keine Frage, wir können es bei der Kinderbetreuung von Frankreich so viel abschauen. Ja? Und dass Sie gemerkt haben, es reicht immer noch nicht und deshalb brauchen wir jetzt zusätzlich die Quote. Das sehe ich, jetzt was, sehe ich etwas anders. Also ich glaube, es ist eher, die Quote kam natürlich sozusagen. Weil gesetzlich gibt es sie ja nur in der Politik. In, den, äh, in unter, den Unternehmen, ich weiß, mir fällt gerade der Name des, des französischen Dax äh, Garant glaube ich nicht mehr ein. Ähm, in den Unternehmen ist es völlig üblich, dass Frauen in Führungspositionen sind, die auch Familie, Kinder und so weiter haben. Es kommen keine, also es ist etwas absurd. Äh, du hast in, in Frankreich relativ wenig Chancen Karriere zu machen als Frau, wenn du nicht schon mindestens zwei Kinder hast. Ähm, das ist in Deutschland völlig undenkbar, weil einfach die Gesellschaft völlig anders tickt. Es ist natürlich auch ein sehr machistisches äh, Gesamtbild. Eine Frau ohne Kinder wird erstmal nicht wahrgenommen und von daher äh, macht die, wird die keine Karrieremöglichkeiten haben. Aber die Möglichkeiten, diese Vereinbarkeit herzustellen zwischen Familie und Beruf, sind einfach besser. Und dadurch. Sind diese Frauen einfach da und in den Positionen? Klar, aber es schließt sich doch. Okay, halt jetzt. Darf ich? Darf, ich? Darf ich? ich wollte, ich, wollte, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte kurz antworten: doch Merkel ist Kanzlerin geworden wegen der Quote, denn sie ist eine Quotenfrau. Das sollte man nicht vergessen. Die ist nach der Wiedervereinigung Ministerin geworden, weil sie aus dem Osten kam und eine Frau, ja, die war die doppelte Quotenfrau. English. Das, das stimmt. Ja, genau, das ja. war die doppelte Quotenfrau von Helmut Kohl. Und dann war sie in der richtigen Position und hatte sie halt am richtigen Moment den richtigen Machtinstinkt und hat sich nach oben gespielt. Den muss man aber in der Politik auch haben. Aber die Startposition, die hat sie aufgrund einer weichen, also keine gesetzlichen Quote, aber der gefühlten Quote auch in der CDU damals schon. Wir brauchen da unbedingt eine Frau, wir brauchen eine aus dem Osten. Genau deswegen kam die an die Position, wo sie war. Also das wäre das typische Beispiel für mich für eine erfolgreiche Quotenfrau ja? ähm, in das dem Fall, weil sie dann wirklich einfach den Start, den Start hatte. Ne? Erfolgreich können wir dann irgendwann. Ja gut. <lacht> Und zum anderen, das ist so ein bisschen henne ei problem was wir hier diskutieren. Ne? Also wir sagen, das Rollenbild ist in Deutschland so. Wir würden es gerne ändern und auf der anderen Seite sagen wir aber, also wir müssen, um das Rollenbild zu ändern, brauchen wir Vorbilder, die das Rollenbild ändern. Ja? Also wir brauchen ja beides. Das Rollenbild, also der Mensch, der Mensch lernt durch Beobachten und der Mensch lernt auch durch, durch Sachen, in die sie äh, reingesetzt werden. Beispiel, was mir nicht aufgefallen ist. Ich war letzte Mal im Hof. Ich bin in den Hof reingegangen, in, in den Stammtisch, in den Piratenstammtisch, begrüße alle, war dann in der Mitte gesessen. Alle haben mich angeschaut, ich habe mich hingesetzt, diskutiert. Irgendwann kommt jemand rein, Ganz, für mich war das eine ganz normale Situation. Ja? Danach wurde mir dann gesagt, als sie reinkamen, haben sie gesehen, der Bender sitzt in der Mitte wie der Messias. Ja? Das ist erstmal so ein Fremdbild, dass da dass der Eindruck, der erweckt worden ist. Ja, dann war ich dann da und habe mir überlegt, wollte ich das eigentlich und warum saß ich da in der Mitte? Und ich saß da in der Mitte, weil die Leute von mir erwartet haben, mich in die Mitte zu setzen. Das war dann meine Schlussfolgerung. Also ich habe ein gewisses Rollenbild, das die mir zugewiesen haben, einfach angenommen, ganz unbewusst. Und ich schätze durchaus, dass eine Frau, die dann erstmal weiter oben ist, diese Rollenbilder dann auch eben annimmt und ausfüllen kann. Aber man muss sie erstmal dahin bringen. Und wenn sie dieses Rollenbild dann ausfüllt und dadurch dieses Rollenbild der Frauen in der Gesellschaft ändern kann, kann. Dadurch, dass eben diese Beispiele da sind, Politik ist schön, da funktioniert das nämlich scheinbar. Wir haben jetzt sehr, sehr viele junge, junge ähm, ähm, Frauen in der Politik und nicht nur bei den Piraten, sondern auch bei der, bei der Union, die, die Alpsteigerin zum Beispiel, bei der SPD fällt man die Aschbrennerin, ja, ja. Dorothea. Ja, also es gibt ganz, ganz viele und ich glaube, und die Veränderung des Rollenbildes, ohne, ohne, ohne in gewisser Weise ein Role model zu haben, würde das alles viel, viel schwerer fallen. Und deswegen kann die Quote eben so ein Instrument sein, um ein kleines Zahnrädchen zu drehen. Es ist nicht alleine hilfreich, aber es hilft so ein bisschen an diesem an diesem, an diesem Rollenbild zu kratzen. Ja, aber funktioniert denn das wirklich überall? Ich ich denke daran zum Beispiel, dass es vielleicht gar nicht genügend Frauen gibt in einer Organisation, die denn auch wirklich dort wollen. Ja, das hinwollen. ist wieder genau das Ei problem das der Ben, ja. finde ich, gerade sehr eindrücklich äh, geschildert hat. Wir werden äh, nie äh, genug Frauen dazu bekommen, sich politisch zu engagieren, wenn sie nicht eine Rollenbild haben und sehen, dass Frauen sich in dieser Position gut politisch engagieren können. Jetzt in der Politik, äh, finde ich auch, hat sich einiges getan. Und in der Wirtschaft ist es aber genauso. Es werden sich nicht genug Frauen finden, die die diese Karriereleiter für sich planen und diese Möglichkeit auch einbeziehen, wenn sie nicht Role Models haben, wo sie hochschauen können und sehen können, ja, genau, es sitzt da irgendwie der Vorstand von Siemens und da sind vier Frauen. Oder da sitzt der Aufsichtsrat und da sind fünf Frauen oder mein ich studiere Jura in meinem Fall, ja, und ich habe auch Professorinnen, genauso oft wie ich einen Professor habe. Aber sind es denn tatsächlich die Rollenvorbilder, die einen dazu bringen oder die die Gesellschaft dahingehend ändern? dass die Frauen tatsächlich da hinkommen, ist es nicht, nicht nur, eigentlich eher nicht nur viel, nur, viel mehr die Möglichkeit, das überhaupt schaffen zu können. Und da ist genau das, was äh, Manuela sagte, relativ wichtig und noch bei weitem nicht ausgeschöpft, dass wir überhaupt allen, ich äh, nehme jetzt mal nicht nur speziell die Frauen, sondern allen Menschen überhaupt, überhaupt die Möglichkeit schaffen, erstmal dahin zu kommen. Also sprich, eine Ausbildung zu, zu machen, die sie wollen, einen Job zu nehmen, den sie wollen, völlig unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht oder sowas. Also ich denke, es das Problem sitzt viel weiter unten. Das, die, die Quote ist ja nur zur Bearbeitung eines Symptoms. Sie ist ja nicht, mhm. sie, sie setzt ja gar nicht an der, an der, an der Quelle des Übelstandes. Also, ich denke, beides ist sehr wichtig, wenn ich auch mal was sagen darf, <lacht> dass, äh, dass man auch Rollenbilder hat und dass es die Möglichkeiten gibt. Denn ohne die Rollenbilder sieht man gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ich habe das hier zum Beispiel bei uns Piraten gesehen an den, an den Wahlen für Vorstände und für Listenplätze. Erst als wirklich Frauen auch gewählt wurden, hat man von immer mehr, die vorher gesagt haben: Nee, ich traue mich das nicht und ich weiß nicht und ist, glaube ich, nicht zu mich, die haben sich dann hinterher plötzlich doch getraut, als sie gesehen haben, dass welche gewählt wurden. Und ich denke da, dass das, dieses Rollenmodell doch äh, sehr viel bringen kann. Da, da habe ich jetzt persönlich andere Erfahrungen gemacht. Ich war ja sozusagen die erste, ähm, als ich gewählt wurde als Vorsitzende in Oberbayern. Und ähm, die Frage hat sich für mich einfach nicht gestellt. Ich habe einfach gesehen, ich habe Zeit, ich kann es machen, ähm, die Situation, wie sie jetzt ist, gefällt mir nicht, ich möchte was ändern, also bewerbe ich mich. Und ich bin gewählt worden. Ohne, dass das Thema, ob ich nun eine Frau bin oder nicht, irgendwie relevant war. Ja, für das mich persönlich war es auch nicht relevant. Ich habe es nur hinterher gesehen bei vielen, mit denen man vorher gesprochen also ich hat. Also hinterher ähm, haben mich... Ähm, nicht ganz so wohlmeinende Herren darauf angesprochen, ich sei ja nur gewählt worden, weil ich die Frau bin. Aber ähm, das ist halt der, der, das übliche äh, Gelaber. Ansonsten, ähm, die Frage hat sich einfach nicht gestellt. Aber, Aber ich glaube trotzdem, dass du einen positiven Effekt hattest. Ob du das wolltest oder nicht, spielt in dem Fall ja nicht mal eine Rolle. Also sie tatsächlich, tatsächlich ist es ja, gibt es ja da noch so einen, einen kleinen Aspekt. Das ist also eine Frau, weil sie die Quote erfüllt, in eine Position gekommen. Dann Kann in man gleich nochmal darüber diskutieren, warum immer bei Frauen davon ausgegangen wird, dass sie inkompetent ist und nur deshalb, weil sie die Frau aus diesem Platz bekommen hat. Nein, und auch also wenn sie, so auch, wenn sie sein kompetent sein. ist. Jetzt ist also diese kompetente Frau wegen der Quote, oder auch weil sie kompetent ist, in eine entsprechende Position gekommen. Und jetzt können da so ganz natürliche Dinge auftreten, wie diese Frau entscheidet sich, ein Kind zu bekommen, ja, was genau. vollkommen legitim, gut und mhm. einfach super ist. Ja. Jetzt fällt aber diese Frau dadurch ganz einfach in der Organisation aus ganz einfachen biologischen Gründen eine Zeit lang aus. Das glaube ich ist so. Das kann auch dem Mann passieren, oh, der auf dem Heimweg mal eben ein Autounfall baut und dann. Also, da bin ja, ja. ich Wenn ich reinkomme, dann, rein dann die rein halt. biologischen Gründe sind vielleicht zwei, ähm, wenn man es richtig heftig macht, aber normalerweise vielleicht also drei Monate, ne? Ja, okay. das, das ist was. Also, ich fahre mit 70 gerne mal einen Ratenberg runter. Ähm, da könnte es durchaus sein, dass ich mal irgendwann im Krankenhaus lande und vielleicht auch ein bisschen, für, also es tut mir jetzt ernsthaft leid, das kann doch bitte kein Argument sein. Und alles, was länger als drei Monate ist, und ich glaube, das ist schon sehr positiv gerechnet, ja, mhm. das ist dann auf ein Grund des Rollenbildes. Ja? Also die Frau bleibt zu Hause, nicht der Mann, so Punkt. Ja. Ja? Und allein die Tatsache, dass wir darüber nachdenken ja. müssen, zeigt ja eben genau, dass, dass wir ein Problem haben. ja, Dass wir nicht bei Männern nachdenken müssen, ja, wie machst du das mit dem Kind? Das passiert übrigens auch ja, weil bei die den die auch Piraten. gar keine Kinder kriegen. Ja, ja aber. Ich muss ich jetzt mal sagen, das passiert ja. nicht. In unserem Landesverband das ist zum Glück nicht passiert, aber in Berlin scheinbar, da werden dann die Frauen gefragt: Ja, du hast ein Kind, wie kommst du damit zurecht? Und die Väter werden es nicht gefragt. Also auch bei Und uns. Bei uns haben wir auch die Herren gefragt, wenn du Tier erinnerst. Ich, also hatten, die Frage habe ich noch in Bayern noch nie gehört. Deswegen. Ich, ich, ich würde wo, ich, wann denn? Landesvorstand, Landesvorstandswahl. Ja. Äh, Franz Josef Bachhuber, du hast sechs Kinder. Wie kommst du damit klar? Es doch, ich, hab das habe ich nicht hat aufgepasst. Ihn, hat ihn komplett rausgekegelt, weil seine Antwort war. Ja, die ähm, war furchtbar. Ja, okay, ich gar nicht ja. ja. Die Frage habe ich verpasst. Die Frage habe ich verpasst. ist eine andere. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen. Dass die Frage an niemanden gestellt wird, weil sie einfach nicht von Bedeutung ist. Das ist eigentlich das Ziel, wo wir hin müssen. Und ja, also, sorry, ich, ich würde sagen, das, den Teil des Themas liegt immer aus. Ich glaube nicht, dass wir da sonderlich viele Verteidiger finden, auch nicht auf dieser Seite. Aber ich würde gerne nochmal mal zu den Piraten zurückkommen, weil wir haben bei den Piraten halt nur Quote und trotzdem schaffen es Frauen relativ problemlos nach oben. Sie schaffen es einfach. Warum schaffen sie es? Ich denke, weil gerade bei den Piraten eine, im Vergleich zum Rest der Gesellschaft sehr progressive Stimmung herrscht, die eigentlich schon verhältnismäßig Jahre voraus ist. Das heißt, wir sind eigentlich schon da, wo der Rest der Gesellschaft in 20 Jahren erst ankommen wird. Und, äh, ja, das, das hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, oh, an, aber oh, oh. nee, nee, erinnere mich jetzt nicht an die, die Negativbeispiele aus. Aber wenn du den, den Schnitt nimmst, dann bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir, was das Rollenverständnis, ja. an die, deutlich vorneweg sind. Und deswegen ich lasse mal Ihnen antworten und dann mache ich. Ihn. Okay, ich glaube, ein Tim. ganz äh, mächtiger Grund, warum bei den Piraten automatisch auch Frauen mit in die Vorstände gewählt worden sind, liegt daran, dass man über die letzten 20 Jahre Frauenquote gemerkt hat, dass Frauen in den Vorstand gehören auch. Und es ein Frauenvorstand, ohne Frauen einfach nicht passt. Ich glaub, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ding und ich glaube, dass ihr da auch... 20 Jahre hinterher sein könnte. Ist mir egal, möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube nicht an so eine lineare Entwicklung. Aber ich glaube, dass, aber was mir immer wieder aufkommt, ist, ist, was wir immer wieder gerne, wenn man über feministische, also gleichstellungspolitische Themen redet, ist das immer mal gerne reduziert wird auf ein Thema. Du willst ja nur das eine. Nein, wir wollen, haben ein sehr breites Themengebiet, mhm. die alle gleichstellungspolitisch, familienpolitisch, ähm, feministisch sind. Die Frauenquote ist ein wichtiger Teil davon. Das ist etwas, das gerade, wenn es um Führungsebenen geht, funktioniert funktioniert, weil man kann davon ausgehen, eine Frau, die jetzt DAX-Vorstand werden könnte, die hat schon vorher ein Gehalt, das ausreicht, um sich eine Kita zu leisten zu können. Das, da, da ist doch nicht nur das Problem. Das Problem ist, wird mit den Kitas und Kindergärten ist jetzt auf den unteren, weiter unteren Ebenen vor allem. Da muss, sehr viel, da muss man sehr viel machen. Wir müssen natürlich auch in Schulen sehr viel machen. Wir müssen auch, in der wie gehen Kinder am Schulhof miteinander um, weil gerade wenn man Spielsachen anschaut, gibt es mittlerweile die Rose-Abteilung und die Jungs-Abteilung. Doch das ist ein Problem und deswegen würde ich mich sehr dagegen verweigern, das auf einen auf ein Thema zu reduzieren, aber es ist definitiv ein Thema, das im Bereich von Führungspositionen enorm gut funktioniert, die Frauenquote funktioniert erwiesenermaßen und deswegen brauchen wir sie. Also du hast aber die ganze Zeit eigentlich dafür argumentiert, warum wir sie nicht brauchen. Mhm. Denn alle die Argumente, die du aufgezählt hast, sind eigentlich pro, wir müssen die Gesellschaft ändern. Die Quote wird an der Stelle gar nicht mehr benötigt, die Quote ist eigentlich überflüssig an der Stelle. Du hast haufenweise Argumente gebracht, die verdammt gut sind die eigentlich nur dafür zu sagen, wir müssen eigentlich an einer anderen Stelle ansetzen. Und dann funktioniert das völlig ohne Quote, weil wir sie gar nicht mehr brauchen. Ja, aber der hat doch einen guten Punkt gebracht. Frauen, die potenziell, sagen wir mal, in der Lage sind, einen, einen, einen Vorstandsposten zu übernehmen, die haben vorher auf jeden Fall, also die, die ein Grab an dieser gläsernen Decke sind, die verdienen genug, um sich einen privaten Kita zu leisten. Ja? Also das könnte ja sogar ich mir leisten und ich verdiene so. nicht sonderlich viel. Ja, die, die kriegen den Posten auch so. Die brauchen keine Quote. Ja, das das glaube ich auch. Genau ich auch. Ja, das glaub ich und, nicht. und die haben auch keine Kinder, von daher das Thema eh Das stimmt so auch nicht, aber ähm, ich glaube das eben noch nicht, um auf, auf die Piraten zurückzukommen. Ich halte ja in unserer Partei eine Quote derzeit auf jeden Fall für schädlich, weil wir sie gar nicht erfüllen könnten. Ja, Das ist ja schon, dann hätten wir nämlich wirklich die Quotenfrauen. Also wenn wir davon ausgehen, dass die 10% mal korrekt sind und wir würden sagen 50% Frauenquote in unseren Vorständen, dann hätten wir also in Bayern nicht, weil wir haben aber auf Bayern-Ebene nicht, aber auf den Unteren eben, würden wir Frauen wählen, die definitiv mit dem Amt noch überfordert werden, schlicht und ergreifend, weil dem Arithmetik das bei uns noch nicht erlaubt. Aber. Dass bei uns irgendwie, dass wir 20 Jahre voraus sind, das glaube ich auch nicht. Wir haben viele starke Frauen und die ziehen wir an. Das liegt aber auch daran, dass wir aus der Nerdkultur kommen und die sich da gelernt haben, so durchzusetzen. Wir ziehen sehr, sehr Frauen an, die sehr, sehr männliches Rollenbild leben, zu guten Teilen nicht. Alle sind so, aber wir ziehen sie so an. Ja? Und, und vor allem auch Leute, die bei uns gut vorankommen sind, kommen alle aus der Nerd... Viele, viele sagen wir nicht alle, aber viele, die bei uns schnell vorankommen, kommen aus der Nerd-Ecke. Ja, es ist so, ja? ja Oh, und and and die, die sind and das and gewohnt, ja? Total yeah? männlich. Hm? Alle beide. Aber ja, aber warte aber Moment, weiß also ich Bei mir ist es das gleiche. Ich habe früher habe ich beispielsweise Magic gespielt auf Turnieren und ich durfte mir immer anhören, du bist doch eine Frau, dich braucht man ja gar nicht ernst nehmen und das hat mich halt geprägt, von daher bin ich es gewohnt, einfach dem nicht zuzuhören und da mir zu denken, ihr könnt mich alle mal, ich mache mein Ding, egal was ich, ihr wenn man so regeln kann. Kann. Ich habe BWL studiert, ich bin Versicherungsangestellte, ich komme aus einem extrem klassischen habe Ich habe ja auch gesagt, ich, habe, ich sage ja nicht, dass es immer so ist, aber es ist durchaus so, dass wir viele Frauen anziehen, die schon sehr, sehr in dieser IT waren. Und dass wir in Bayern, dass wir in Bayern einen guten Schritt vorangekommen sind, allein mit diesem Landesvorstand, also dass wir, dass wir auch gezeigt haben. Ne? Die Liste, darüber will ich nicht reden, weil ich glaube nicht, dass das Geschlecht ein Problem war, warum die Liste so besetzt war, ist, sondern das Wahlsystem. Und weil eben weil, weil wir auch erst auf dem Weg sind. Ich glaube, die nächste Liste wird weiblicher, weil die, die jetzt da sind, können sich jetzt besser vernetzen. Wir, sind, wir hatten ja ein Problem, vor, vor zwei Jahren hatten wir ja so gut wie gar keine Frauen. Ja? Und um, um, um sich gut auf einer Liste nach vorne zu bringen, muss man relativ gut vernetzt sein, wenn es keine Quote gibt. Und dazu hatten wir noch nie mal eine Chance. Ja, aber zieht denn eigentlich, hm? zieht denn eigentlich eine Frauenquote nicht gerade so männliche Frauen auch an? Bin warum? ich jetzt eine männliche Frau? Haben wir eine Quote? Nein, du bist natürlich keine. Wir haben keine schau Quote. Wir haben keine Quote Vorstand, an also, in dem genau. du, du Mitglied bist. Ihr seid vier Frauen im Vorstand? Drei, drei, zwei, drei, drei. Äh, von sieben. Genau. Ähm, ich finde das ist schon nicht schlecht. Das ist nicht ganz 50 Prozent, aber bei sieben wird 50 auch echt hart. Ja. Äh, also ich hätte noch mal eine Frage. Ähm, bist du gewählt, warum bist du gewählt worden? Was ist ich dann? hoffe doch sehr, weil ich kompetent bin. Gut. Welche Eigenschaften, welche Eigenschaften muss denn eine Frau als Frau, sollte eine Frau als Frau mitbringen, um die in einem ein Mann Um, in einen muss, um in eine Führungsposition zu kommen. Genau die gleichen. Sie muss führungsstark sein, ah. sie muss es schaffen, Entscheidungen zu treffen, sie muss gut vernetzt sein und sie muss ihr Personal gut leiten können. Genau okay. die gleichen wie ein Mann. Aber sie Mann. muss doch was anderes machen. Sonst bräuchte man ja diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau gar nicht. Wir wollen ja Frauen in Aufsichtsräten nicht weil halt dann Frauen, sondern da soll ja auch irgendwie was das Vielleicht weibliches hinein transportiert werden. Also ich Sehe ich, ich das richtig? Nee, das äh, tut mir leid, wenn ich sagen muss, ist so nicht richtig. Es ist nicht so, dass Frauen die besseren Menschen sind oder Frauen, die die, die besseren wirtschaftlichen Entscheidungen treffen können. Äh, jede Frau ist unterschiedlich, genauso wie jeder Mann unterschiedlich ist. Und ich äh, unterscheide mich von anderen Frauen. Äh, untereinander viel mehr, als ich mich von anderen äh, Männern unterscheide. Eine Frau muss die gleichen Qualifikationen mitbringen können um ein Mann. Und das tun sie auch. Und dennoch kommen sie nicht in die Aufsichtsräte und in die äh, Vorstände. Und das ist ja genau das Problem. Wir dürfen nicht erwarten, dass äh, Frauen äh, den Vorstand äh, revolutionieren und äh, irgendwelche anderen äh, Ideen da noch reinbringen. Ja, aber warum denn nicht? Das wäre doch gerade vielleicht. Ja, es wär ein, das, das wäre ein schöner daran. Ansatz. das wäre auch schön, aber das ist das ist nicht der Grund, warum Sie da reingehören. Ist der ist eine, Grund ist Gerechtigkeit und Partizipation, warum Sie da reingehören. Der, das ist ja, also ich meine, ich, ich, ich versuche das jetzt, versuche aus, aus, aus dieser Frage mal eine, was in, einen in, in, interessanten Punkt herauszufinden. Also da ist man natürlich dann in einem gewissen gesellschaftskritischen Punkt und vielleicht einem kapitalistisch kritischen Punkt, wo man sagt, warum ist unsere Gesellschaft im Allgemeinen so, dass die, eigen, dass man die Eigenschaft von Männern braucht, dass warum muss man sich männlich? Hm. Warum muss man der Verkäufer sein? Ja? Warum muss man der große Mann sein, der eben in diesen Raum geht und irgendwie automatisch von allen akzeptiert wird? Ja? Warum muss man diese Eigenschaften besitzen, um in dieser Gesellschaft oder voranzukommen? Das ist aber eine ganz andere Frage. Also eine ganz, ganz andere Frage. Frage. Aber da haben wir ja jetzt eine Inni in Liquid Feedback, äh, nee, in Pirate Feedback, okay. die, die ein bisschen äh, darauf eingeht von Tina, äh, dieses Game Changing. Also die Frage, aber das ist eine hoch antikapitalistische Frage, weil dieses kapitalistische System mehr oder weniger ist sie ziemlich stark bedingt. Also wenn man, wenn man sagt, ich will eine Leistungsgesellschaft, die Leistung immer sehr belohnt, ja, wenn man sagt, ich will diese Gesellschaft, dann kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn die nach oben kommen, die nach den Regeln dieser Gesellschaft spielen. So funktioniert das Spiel nun mal. Also dann muss ich die Regeln der Gesellschaft ändern. Und ob das dann natürlich zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft führt, ich weiß nicht. Also ich bin immer der Meinung, Viele verhalten sich eben so, weil es von ihnen erwartet wird und weil es ihnen anerzogen ist. Also dieses, wir haben einen fre super freien Willen und wir können dann total machen, was wir wollen, das stimmt ja so nicht. Ja, also das ist, mhm. sieht man ja an Kindern, wenn, wenn Kinder großziehen, sie, sie, sie imitieren. Ja, das ist das, was Kinder am meisten machen, ist erstmal imitieren. Klar hat man später irgendwie, kann man später irgendwie hergehen und aufgrund Erfahrungen diese, diese Sachen sich abtrainieren oder sagen, da passt was nicht. Aber das allererste, was man macht, ist imitieren. Ja. Und dann so imitieren eben... Kinder, die Rollenbilder ihrer Eltern oder das, was sie durch ihre Eltern mitbekommen. Du kannst dem Kind mhm. tausendmal sagen, lüg nicht. Sobald du das erste Mal am Telefon lügst, hast es das Konzept wahrscheinlich relativ schnell verstanden. Und bemerkt, ja. irgendwann lügt man doch in dieser Gesellschaft. Ja? Du kannst es ihm tausendmal sagen, das hast du nicht zu tun. Es imitiert dich, weil, weil es dadurch ist, lernt, durch Anschauen und Nachmachen. Und wir können jetzt nicht hergehen und sagen, das ist eben genau, warum die Quote mhm. dann funktionieren kann, da sondern Vorbilder da. Also diesen, du hast doch gerade genau das Gegenteil argumentiert. Du hast doch gerade genau gesagt, die Quote, sprich eine, eine Order von oben, funktioniert nicht, du musst es leben. Sprich von unten. Du hast also genau gegen die Quote argumentiert. Du hast auch genau die Argumentation, die du gerade angebracht hast, sprich doch gegen die Quote. Weil, weil du gesagt hast, Kinder lernen nicht durch von oben gesagt, sondern von unten gezeigt. Nein, also was, was ich Und immer noch nicht verstehe vielleicht? an eurer Argumentation ist, dass ihr immer denkt, dass es sich, sich gegenseitig ausschließt. Ihr denkt immer... Ähm, entweder die Quote oder Maßnahmen von unten. Was ich schon in meinem Anfangsstatement versucht habe klarzumachen, ist, dass es natürlich nur beides Hand in Hand gehen kann. Ich fand auch, dass der Ben das ganz gut ausgeführt hat und gesagt hat, es ist ein Zahnrad, die Quote ist ein mhm. Zahnrad, um Vorbilder zu schaffen. Zusätzlich müssen wir noch viele, viele weitere Zahnräder drehen, wie Kinderbetreuung, wie dass wir auch Menschen fördern, die nicht dieses ja. typisch männliche Auftreten haben, ja, dass äh, Frauen sich auch trauen, andere Berufe zu studieren, ja, andere Studienfächer abschließen. Es gibt x verschiedene eine Zahnräder, die wir drehen müssen, das schließt sich nicht aus. Es muss Hand in Hand gehen. Also ich gebe dir bei allem Recht, außer bei dem Teil, wo es Hand in Hand geht. Und alle Punkte, die du genannt hast, exklusive Quote, sind völlig richtig. Nur ich denke, dass genau die Quote, und jetzt komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück, eigentlich kontraproduktiv ist. Die schießt euch ins Knie. An der Stelle, an der du anfängst, eine Quote einzuführen, sagst du eigentlich, wir sind nicht gleichberechtigt. Wir sind es nicht. Die Frauen schaffen es allein nicht, deswegen müssen wir sie künstlich da hoch riefen. Das ist genau das, was du mit der Quote aussagst. Und dann sagst du auch, die Frauen, die da sitzen, sitzen nur da, weil sie die Quote erfüllt. Sie sitzen nicht da, völlig egal, ob sie es können oder nicht. Die Aussage, die Aussage aber, die wahrgenommen wird, ist die, die Frau sitzt da, weil sie die Quote erfüllt. Hast du schon es mal, mal Rede, Pause geredet? Es, es, es, es, es guckt keiner mehr auf die, ja. auf die Qualifikation, weil nur noch jeder sieht, da sitzt jemand, weil da die Quote existiert. Ja, das ist schade. Das ist keinster Weise. Hast du mal mit Renate Künast, Margarete Bause, würdest du sagen, das sind Quotenfrauen, also würdest du sagen, die Frauen können das nicht, die können die Position nicht ausfüllen? Würdest du es über diese würdest Frauen dem sagen? Ist speziellen Thema wirklich eine Antwort? Ja, nee, also ja. Mal unabhängig, unabhängig von den Inhalten, aber sowas kann man ja streiten, aber sind es fähige Politiker, ja, ich, ich kann die Frau Merkel von, von der persönlichen Ebene an und ab, ich finde ihre Inhalte scheiße, aber ich muss anerkennen, sie ist eine fähige Machtpolitikerin, das muss ich, muss ich anerkennen, sie kann das Spiel spielen, ja, und es ist klar genau das gleiche, Margarete Bause, also die ganzen Frauen, die wirklich bei den Grünen ganz weit oben sind, würde ich den allen das neidlos zuschreiben. Das können sie. Ich kann mich mit ihnen über die Inhalte streiten, ich kann sagen, die Inhalte sind doof. Ja? Aber dieses politische Spiel, das beherrschen sie. Sie sind also nicht irgendwelche Quotenfrauen und sind mit, ihrem, mit, mit, mit da, wo sie sind, total überfordert. Aber pickst du pickst dir jetzt die wenigen halt Leuchttürme Moment, raus. Da darf, darf ich, ich kurz? Äh, gleich, einen Moment. Okay, ein äh, es, es, gibt, es gibt tatsächlich, denke ich, eine große Masse an Frauen, die eben nicht zu diesen wenigen Leuchttürmen zählen, die genauso du glaubst, genau es so gibt weniger Männer, die in Positionen sind und da eigentlich mm -hmm. überfordert sind? Lassen, ja, lassen, aber die, lassen, lassen, die sind nicht in der Kuh. lassen wir den Tim. <lacht> Danke schön. Bitte. <lacht> Entschuldigung. Ähm... <lacht> um, also, was mich halt einfach stört, ist, genau das sehe ich nicht mit, ich bin nur gewählt worden, während ich eine Frau bin, weil ich bin auch öfters nur zu Wort gekommen, weil ich ein Mann bin, weil ich irgendwie eine besonders tiefe Stimme habe und die Leute, ein lautes Organ, mich deswegen gut durchbrüllen kann, auch mal, auch das ist oft ein Grund, warum ich nur gehört werde. Wenn es aber, und das ist auch scheiße für mich, wenn ich realisieren muss, ich bin jetzt nur da, weil meine Stimme laut ist und weil ich mich irgendwie da groß gebrüllt habe. Ich würde gerne auch die Versicherung haben, dass ich dass die in einer Position bin, weil ich sie kompetent ausfülle und nicht deswegen, weil ich einfach es einfach geschafft habe, andere Personen zu überbrüllen. Und ich, ich sehe die Frauenquote enorm wichtig an, weil es sich sicherstellt, dass ich eben nicht nur deswegen gewählt werde, weil ich ein Mann bin, weil ich alle niederbrüllen kann, weil alle es so studiert haben. Und ich sage auch ganz ehrlich, ganz offen: Auch bei den Users gibt es noch Probleme mit ähm, Sexismus, gibt es auch bei den Piraten, gibt es überall. Mhm. Und deswegen, ich, ich will keinen Unterschied zwischen den Männern und Frauen, Frauen kennen, aber wir es wissen, dass es eine gibt. Das sieht man, wenn man eine Spielzeugabteilung gibt. Es wird den Leuten einen Unterschied eingeredet, es wird einem einen Unterschied gemacht. Und solange wir diesen Unterschied noch überall immanent haben, solange unsere ganze, ganze Gesellschaft, solange wir eine große Spielzeugabteilung, eine normale Spielzeugabteilung haben oder also, also. Solange wir das haben, brauchen wir eine Frauenquote. Und die haben wir und das merkt, man, das merkt man auch daran, wie viele Frauen politisch aktiv werden, sehr viel weniger anteilsmäßig, auch das wissen wir alle bei Neumitgliedern, bei allen Parteien, bei allen politischen Organisationen ist es in der Regel so, dass die Frauen in der Unterzahl sind, weil Frauen auch sehr oft ein Bild eingeredet wird von du lässt für dich sorgen und das Einzige, was du, was du in deinem Leben tun musst, ist hübsch aussehen. Kaufen möglichst viel Kosmetikartikel für deinen Freund oder Ehemann oder was auch immer. Ja, aber ich gebe dir. Das ich gebe ja eine Argumentation aber dann ich noch eine, eine Frage. Darf ich noch eine Frage mit einbringen? Sollten wir denn dann nicht eigentlich auch über eine Männerquote sprechen und zwar in den Berufen, die hauptsächlich von Frauen dominiert werden, wie zum Beispiel die, die Pflegedienste, Ging? die Kindergärten, die, die händeringend nach männlichen Kindergärtnern suchen? Das Weil es auch für die Entwicklung der Kinder einfach besser ist, wenn Frauen und Männer Unbedingt? dort sind. Unbedingt, da wäre ich total deiner Meinung. Denn äh, was glaubst du, warum gibt es denn so wenig Kindergärtner? Weil jeder von uns, der im Kindergarten war, einfach nur Kindergärtnerinnen hatte. Es existiert fast gar nicht als äh, lebendes Berufsbild. Ja? Und wenn wir Rollenbilder hätten, ja? wenn äh, jedes äh, Kind im Kindergarten auch sieht, es gibt einen Kinder Gärtner und ist, äh, im also Flugzeug. es gibt ja es gibt welche, aber es ganz, ja, sind ganz wenig dann äh, werden auch viel mehr Männer würde ich doch annehmen äh, diesen gar, Wir brauchen keine Quote bei den Pflege und äh ähm, wie heißt es äh, Kinderberufen? Ja. Weil äh, solange die, die Berufe so schlecht bezahlt werden, wird ja. es kein, genau. kein Mann machen. Das ist aber auch wieder genau der Punkt mit dem Rollenbild. Also ich wollte ja. auch widersprechen, das ist aber wieder so ein richtig schönes Punkt mit dem Rollenbild. Ähm, man, man muss Karriere machen. Deswegen ist vielleicht beim Mann der Karrieredrang auch da, weil man muss Karriere machen, um beim Balzverhalten, um es mal richtig böse auszudrücken, ähm, Vorteile zu haben. Und die Quote ist ja in diesen Berufen mehr oder weniger da. Du hast es ja selbst gesagt, sie stellen Hände, sie stellen den Mann blind ein, wenn er qualifiziert ist, also wenn er ausgebildet ist, stellen sie ihn einfach ein. Aber das sagen wir jetzt gerade, bei, bei, den, bei den Vorständen scheint es ja nicht so sein. Es kann ja nicht sein, dass es so wenig qualifizierte Frauen in Deutschland gibt. Das kann mir ja keiner einreden. Also die nicht die Fähigkeit haben, prinzipiell solche Firmen zu leiten. Aber es ist nicht so, dass die alle darstellen und sagen, Okay, hm. Wir brauchen unbedingt hier Frauen, also stellen wir sie ein. Sonst, sonst hätten wir einen höheren Frauenanteil. Der wäre vielleicht nicht 50 Prozent, ja, aber er wäre höher. Da ist es aber genau so Und ich könnte auch sagen, es ist wirklich so. Gleichstellungsbeauftragte fördern Männer in diese Berufe. Die ja. machen dort leichter Karriere, ja. weil sie eben... Jetzt müssen wir aber erstmal betrachten, also, wo kommen denn eigentlich die okay. Aufsichtsräte her? Und dann bist du dran. Wo kommen die Aufsichtsräte her? Sie kommen dran. von den Arbeitgebern, sie kommen von den Arbeitnehmern. Das heißt von den Gewerkschaften und von den... Arbeitgeberverbänden. Da werden die geschickt. Haben die? Ja, natürlich. Das ist der gesetzliche Rahmen. Das ist im Mitbestimmungsgericht. Also das, das ist so. Jetzt ist aber die Frage, können die denn das überhaupt leisten? Können denn die Gewerkschaften überhaupt ihre Quote erfüllen? Ja, können das die Arbeitgeber? Gut, ja. machen, haben also die, die Gewerkschaften erfüllen sehr gut. Ja. Die können in den Aufsichtsräte schicken. Arbeitnehmervertretungen ja, genau. sind, ja. sind ja quotiert. Ja. Das, ist, das funktioniert. Das Problem ist nur, du hast dadurch Arbeitnehmervertretungen, die aus Sekretärinnen bestehen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt relativ brutal sage. Ähm, weil die ähm, Und das die, macht Damen, die, ja, die Damen, die in die Arbeitnehmervertretungen reingewählt werden, sind in Unternehmen, die männlich geprägt sind, meistens nur mal ähm, Bei Unternehmen, also ich habe das Glück, dass ich in einem Unternehmen arbeite, in dem erheblich mehr Frauen als Männer äh, tätig sind. Da gibt es natürlich das Problem nicht. Da gibt es auch qualifizierte Frauen. Aber in Unternehmen, die hauptsächlich männlich geprägt sind, werden halt die drei Frauen, die sie irgendwo rumliegen haben. Herr genau, also. so. erstens. so. Jetzt, jetzt glaube ich, ist voran. Das ist ja. im Prinzip schon die Antwort auf Berndts Frage. Ja, wir haben tatsächlich ein, ein Personalproblem an der Stelle. Ich denke nicht, dass die Quote da tatsächlich wirklich sinnvoll enden, was ändern würde. Wir haben ein Problem damit, dass wir in diesen Firmen, die männlich dominiert sind, tatsächlich hinreichend qualifizierte Frauen überhaupt an dieser Stelle kriegen können, weil sie nicht da sind, weil die Gesellschaft einfach sich die, die Gesellschaft insgesamt gar nicht zulässt, die, dass die Frauen überhaupt dahin kommen. Die kommen, die würden von der Quote überhaupt nicht profitieren, weil sie überhaupt noch gar nicht auf dieses Level kommen würden. Wir würden dann tatsächlich riskieren, Frauen, so wie du es sagtest, zu setzen, ohne dass sie tatsächlich den Background haben, das erfüllen zu können. Das ist das Problem. Wir müssen an der anderen Stelle ansetzen. Ich denke, die Quote ist im Moment kontraproduktiv, weil wir dann nämlich die anderen Punkte noch mehr vernachlässigen, als wir es eh schon tun. Und das ist, das ist gefährlich. Das ist kreuzgefährlich. Wir müssen unbedingt an der anderen Stelle ansetzen, sonst... sonst Erreichen überhaupt nichts. Also äh, gut, also zu dem, was Emanuel geschildert hat, also wenn es vorgesehen ist, dass eben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Aufsichtsrat drin sind und es sind eben Sekretärinnen, ja, dann hat es auch genau seinen guten Sinn, weil sie sind nun mal die Arbeitnehmerinnen in diesem Unternehmen und dann können sie da auch sitzen. Zum zweiten Punkt, also ich finde, wir drehen uns wirklich langsam im Kreis. Äh, ihr geht immer davon aus, dass äh, sobald ich die Quote habe, vernachlässige ich alles andere. Und äh, gebetsmühlenartig versuche ich euch zu sagen, dass es natürlich immer nur Hand in Hand gehen kann. Dass wir immer nur äh, eine Quote haben können und diese sinnvoll einsetzen können, wenn wir nebenbei viele andere Maßnahmen äh, vornehmen. Aber das ist doch genau der Punkt, den ich sehe. Ich bin der Meinung, sobald wir eine Quote haben, werden die anderen Maßnahmen nicht mehr gefördert, weil es dann ja heißt, wir brauchen es nicht mehr. Und das ist genau der, die, die Befürchtung, die ich habe. Ich habe die, die Befürchtung, dass die die, die Quote an sich als Schleier, als Deckmantel über das Problem gelegt wird und dann die Probleme, die wir tatsächlich haben in der Gesellschaft, nicht mehr wahrgenommen und nicht mehr bearbeitet werden. Also, wenn, wenn du die Frauenquote ja. umgesetzt hast, dann möchtest du nicht mehr über, über Kindergärten reden. Weil ich möchte das schon. Für mich ist auch, wenn, ich, wenn die Frauenquote gesetzlich umgesetzt ist, auch dann möchte ich noch über Kindergärten ich reden. Es, und über, ich befürchte, dass es äh, nicht der Fall ist. Also, ich ich halte das für absolut wichtig. Wenn. Aber ich glaube, dass es nicht der Fall ist. Also, weil, weil die, die, die Gesellschaft es nicht mehr hernimmt, hergibt. Das ist doch genau der Punkt. An der Stelle möchte ich auch einsetzen. Ich glaube, den Fehler, den ihr alle macht. Ist. ihr seid ja gar nicht die Zielgruppe von den ganzen Geschichten. Ihr seid längst an der Stelle angekommen, wo die Gesellschaft gerne sein sollte. Ihr versteht ja, wie es funktioniert. Ihr werdet auch sehr bewusst daran arbeiten, eben Frauen nicht zu unterdrücken. Aber ihr seid ja nicht der Querschnitt der Gesellschaft. Ihr seid ja genau diejenigen, die schon da sind, wo wir die ganze Gesellschaft hinbringen wollen. Okay. Und deswegen Ob ist natürlich Aber Punkt... Aber wir sind ja dafür diejenigen, die, die, die dieses Rollenbild vornehmen die müssen. <lacht> ähm, ich, ich möchte auch noch sagen, dass mit dem nicht bewusst unterdrücken ist es sehr schwer, weil man das nämlich unbewusst macht. Der Punkt ist, warum eine Frauenquote durchaus sinnvoll sein kann und dann eben eigentlich, also eben genau das Gegenteil bewirken kann, ist, nehmen wir mal wirklich an, die Frauen werden nicht qualifiziert und kommen jetzt durch eine Frauenquote, nicht in Aufsichtsratposten, weil ich glaube, Aufsichtsräte sind so ein Arsch, ja, also das Anführungszeichen, <lacht> also so viel, so, viel, so viel Macht haben die jetzt da auch nicht, sondern in Vorstandsposten und die werden überfordert, dann würde ich als Aktionär einer Firma sagen, ja lieber, liebe, liebe Firma, bitte fördert mir meine verfluchten Frauen und zwar so, dass ich in Zukunft diese Quote mit qualifizierten Frauen besetzen kann. Das heißt, ich, der Druck auf die Firma, diese gläserne Decke wegzuzementieren, wegzu weil sie eben Frauen in den Zwischenmanagement nach oben bringen müssen, damit die die gleichen Erfahrungen machen können. Denn der einzige Unterschied ist nicht die berufliche Qualifikation, die kriegen Frauen. Dafür haben wir gesorgt. Das, das, das, das, der Unterschied liegt in der Berufserfahrung. Ähm, genau, Und bei, genau, der Druck meine... ist dann da. Und dann würde es, denke ich, passieren, weil die Grünen machen das ja genau gezielt. Ja, und ich glaube, das Land hat eben auch den, den Grund, nicht nur, weil sie sagen, wir wollen Frauen fördern, sondern weil da ganz viele sagen, ich will die Frauen, die ich dann gefördert habe, die sollen bitte qualifiziert sein. Ja, aber du machst da genau den Schnitt bei den Frauen. Das ist genau das, das Risiko, was ich sehe. Wenn du Frauen förderst, förderst du die Hälfte der Frauen und die anderen nicht, weil du förderst die Frauen, die dieser Förderung folgen können. Wie gesagt, Frauen wie mir. Kein Problem. Ich habe überhaupt keinen Stress damit. Aber die Frauen, die diese Förderung nicht entgegennehmen können, weil sie alleinerziehend wie auch immer sind und unser Familien- und Rollenbild nun mal so ist, dass sie die Kinder erziehen müssen. Die förderst du nicht. Und die bleiben hängen. Die bleiben auf der Strecke. Also, ich da denke, auch da gibt halt es das Förderungsmaßnahmen, genau. dass man halt diese die Familie fördern, Da halte ich dann dagegen, ja. weil dann vielleicht die Firma nämlich genau sagt: nee, Wir machen jetzt hier einen Firmenkindergarten. Ja? Ja, also, durchaus, durchaus, wenn die Firma dann gezielt sagt, wir müssen gegen dieses Rollenbild arbeiten, kann das dann durchaus passieren. Das ist wirklich gut passiert. An der die brauchen ja qualifizierte Frauen. Also brauchen sie zwangsläufig den Firmenkindergarten. Ja, ja. Es sind ja auch nicht was, immer was genug für so eine Quote von deiner Art. Auf der, anderen, auf der anderen Seite würde ich dann sagen, es gibt ja auch genügend Männer, die in das Raster fallen. Da sind wir dann wieder bei der Kapitalismuskritik. Also, wir müssen dann überlegen, was wir Piraten ja jetzt übrigens auch also in gewisser Weise tun. Wir wollen ja jetzt zum Beispiel eine, Erst also eine, eine Rednerquote einführen auf Parteitagen, die nicht geschlechtlich ist. Also wollen wir, wir, sagen wir? Sagen wir, wir diskutieren im wir <lacht> Pirate Feedback. Also, es sieht im Pirate Feedback durchaus danach aus, dass wir so ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein Einwurfssystem haben könnten, dass das sich eine Mehrheit findet dass du nach hinten rutscht. Und vielleicht nicht mehr dran kommst, wenn du vorher schon oft geredet hast. Was dann Leute Klar, wie mich zum Beispiel wirklich disst, aber ich weiß auch, dass das vielleicht richtig ist. Für mich ich würde das zum Beispiel auch ja. Ich bin eine Frau. Ja, aber das ist aber genau ein anderes Thema. Da geht es dann nicht um Geschlechtergerechtigkeit, sondern um Persönlichkeitsgerechtigkeit. Also um, um gewisse Personen. Das Problem ist, dass, unsere Gesellschaft, dass, in, der, also dass in unserer Gesellschaft Frauen diese Persönlichkeitselemente eher antrainiert werden ja, als Männer. Und deswegen sind ja, die benachseitig. das ist doch nicht. das Problem. Das ist doch genau das Problem. Leben. Aber bevor wir jetzt zu weit wegkommen davon, noch kurz einen Eingriff zu dem Thema Aufsichtsräte. Äh, weil du vorhin in Norwegen eingebracht hast. Der Ein Effekt von dieser Quote in Norwegen ist folgendes: Es gibt einige wenige. Verhältnismäßig äh, Frauen, die in Aufsichtsräten sitzen und die auch qualifiziert sind. Was passiert ist, dass diese Frauen, diese wenigen Frauen, nicht in einem Aufsichtsrat sitzen, sondern in fünf, zehn, 15, einfach nur um die Quote zu erfüllen. Doch, das tun sie. Das, die werden einfach rumgereicht, einfach nur um die Quote hochzuziehen. Ja, das hab ich, haben und wir alle gemacht. Genau, also genau. <lacht> aber, aber nicht in schau dir mal ja, die ja, Nebenverdienste von manchen ja, Politikern an, die im Aufsichtsrat allein mit einem Vollzeitjob schon neben mir sitzen. Kannst. Ja, also das ist, das ist aber eine Ein Beispiel aus Norwegen, das habe ich schon so oft gehört, das finde ich eigentlich schön, dass du das jetzt einbringst. Also, erstens ist in Norwegen die Quote auch noch nicht so lange da. Ja? Und ähm, zweitens, wir haben zehn Jahre, 10, ja, 10, hallo, oder? Ja. Naja, also das die 10 Jahre, ja in zehn Jahren eine Gesellschaft zu ändern, da, äh, das ist schon ein bisschen ambitioniert. Und ähm, zweitens, diese, es geht nicht um die paar Frauen, die in den Aufsichtsräten sitzen. Ja? Es geht um die Rollenbilder. Und die Rollenbilder schaffen auch diese Goldröcke, wie sie ja genannt werden. Ja? Eine Frau, die in vielen Aufsichtsräten ist, ob du es schlecht findest, gut findest, wie auch immer, sie ist ein Rollenbild. Sie ist ein Rollenbild für junge Frauen. Und das zieht neue Frauen an. Und diese Rolle erfüllen sie. Und diesen Zweck hat die Quote. Und deshalb hat sie ihn erfüllt. Also Ich muss noch mal gegenhalten, weil ihr so gebetsmühlenartig, wie du so schön sagtest, auf dieser Quote da rumreitet. Ich bin... bin das das ich bin das Thema ich, heute. Nein, ja, <lacht> <ja>, <lacht> um der Quote will. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn wir die anderen Punkte, die ihr alle haben wollt, wenn wir die umsetzen, brauchen wir die Quote nicht mehr. Wenn wir es tatsächlich tun, wenn wir diese Punkte alle, die alle richtigerweise angezählt haben, wenn wir die anpacken, ist die Stopp. Quote völlig Stopp. unnötig. Dann hätte ich eine Frage, wie änderst du die Rollenbilder, mit denen, mit denen wir erzogen werden? Prinzipiell. Und, und, und, und, die, und nicht nur erzogen werden jetzt im Kleinkindalter, sondern eben auch die wir erfahren, wenn wir im Teenageralter sind. Also wir sind Menschen, die immer, wir imitieren noch im Erwachsenenalter. Das, das kann man alles wunderbar nachweisen. Wie, wie änderst du diese Rollenbilder ohne Quote? Du sagst, ja, nein, er sagt ja, das ist richtig. Ich sage jetzt, dieses Rollenbild ist da. Wie änderst du es? Ja, Gegenfrage. Das Rollenbild, was uns derzeit von den Politikerinnen zum Beispiel vorge vorgelebt wird, und ich nehme jetzt mal als plakatives Beispiel Künast, Roth und Merkel, ist das erstrebenswert? Ist das nachahmenswert? Erstrebenswerter ist dann nur, Männerhocken zu also, haben. Also der Punkt ist, der Punkt ist was, was du anbringst, das ist genau wieder die andere Kritik. Also, was gemeint sein soll, ist, dass Frauen lernen, dass sie genau nach diesen Leichenregeln spielen können. Dass dieses Rollenbild da ist. Es gibt Frauen, die spielen nach diesen Regeln. Es ist möglich, es ist drin ja, und ich kann die nachahmen. Das ist das meine ich mit Rollenbild. Ob das Rollenbild dann am Ende das Richtige ist, ja, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber da geht es dann nicht darum, es geht ja darum, dass im Moment Frauen und Männer ein anderes Rollenbild haben. Also wenn wir dann so, mal, wenn wir so weit wären, dass wir sagen würden, ja, da bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass das so ist, wenn, wenn wir soweit so wären, dass wir wirklich geschlechtslos wären, in Anführungszeichen. Das heißt, wir hätten alle das gleiche Rollenbild, egal welches biologische, zugewiesene Geschlecht wir hätten. Ja? Wir, würden, wir würden alle mit dem gleichen Rollenbild erzogen werden und würden dann sagen, ja, die Gesellschaft ist scheiße. Ja, dann müssen wir die Gesellschaft ändern, keine Frage. Dann können wir uns überlegen, wollen wir den Kapitalismus oder wollen wir was anderes zum Beispiel. Wollen wir die Politiker so oder, wollen wir, oder, oder schaffen wir Strukturen, die irgendwie Politiker nach oben bringen, die eher nachdenklich arbeiten und, und fundiert. Ja? So etwas kann man ja gar nicht diskutieren. Aber der Unterschied, der Unterschied derzeit ist ja, dass Frauen und Männer ein unterschiedliches Rollenbild beigebracht bekommen ist und da unsere Männer so äh, da unsere, unsere Welt so, so auf diesem männlichen, männlichen Rollenbild Erfolgsrollenbild basiert und du nur vorankommst, wenn du das erfüllst. Ja, sind Frauen strukturell benachteiligt. Allein durch Geburt, allein durch ein verfluchtes Kromosom, wenn du es genau nimmst, weil ihnen das beigebracht wird. Und das ist das, was mich ankotzt. Gut, aber das änderst du nicht durch Quote. Doch, weil du... Das sich wirklich nicht durch Quote. Weil du genau die Vorbilder schaffst und genau endlich mal diese Rollen durchbrichst. Und das schaffst du mit eine Quote. Und es ist so schön dargestellt. Ich weiß nicht, wer es gesagt einfach ansetzen und es mal aufbrechen. Weil du genau, die, ansetzen, weil du genau das, das wieder zeigst. Du zeigst den Frauen nur, Mädels, ihr könnt es schaffen, wenn ihr euch benimmt wie ein Kerl. Und mehr zeigst du den Frauen nicht. Das, heißt, das ist dann, dann das, deine Alternative. Das stimmt genau ja gerade nicht. Das ist ja genau der Punkt. Mit der Frauenquote ähm, stellst du sicher, dass man auch, äh, auch Frauen wählen kann, die nicht nur darauf basieren, Männern zu gefallen. Also man kann, doch sich, man kann doch mal sich einigen von der Partei, über die wir gerne hören können, die FDP. Die FDP ist die einzige Partei mit, ohne Frauenquote im Bundestag jetzt. Die, und die FDP hat ja auch immer wieder einige Alibi-Frauen aufgestellt, bei Bundestagswahlen, Europaratswahlen, die dann von der Männerriege, der deutlich nur Männern bestehenden Führungsriege der FDP, aus dem ja, England, da, da, und eine ich sehe deinen Punkt Darf ich ganz kurz, bevor wir jetzt die FDP noch reinholen, mhm. meine Frage an die Rebecca, glaubst du, dass wir heute noch zu einer gemeinsamen Lösung bezüglich der Quote. Also ich denke, wir sind schon sehr weit gekommen, dass wir beschlossen haben, wir müssen definitiv was ändern an den Rollenbildern und an dem wie wir Frauen wahrnehmen und wie wir Frauen fördern, aber ich fürchte, auf eine Lösung kommen wir leider nicht und deswegen würde ich sagen, brechen wir hier ab. Ja. Ähm, bei der FDP hat der FDP sieht man es sehr deutlich, wurden vor allem auch für Europawahllisten und es so weiter <lacht> immer wieder Frauen aufgetaucht sind, die ziemlich gut auch einfach von der sehr männlich dominierten Führungsriege, ähm, Brüderle, Westerwelle, Lindner, ähm, Kubicki, Rösler, oh, okay. einfach ausgewählt worden sind, die dann auch, die, aus, die ausgewählt worden sind, weil sie Frauen sind, weil sie wissen, sie brauchen Frauen, aber noch Kriterien, die ein Mann an besten, in einem männlichen Führungsspitze am besten gefallen. In einer Frauenquote stellt man sicher, dass eine Frau auch gewählt werden kann, ohne, ohne den Zwang, einem Mann zu gefallen zu müssen. Deswegen glaube ich, dass die Frauenquote genau das Aber nicht genau macht, genau, sondern genau sicherstellt, dass wir genau nicht nur... Hier, welche Frauen werden denn im Endeffekt gewählt? Das sind die Frauen, die männlich sind. Aber das sind nicht die, die Frauen, die, die Männer gefallen sind. Sind. Also Leute, ich glaube, darüber ja. können wir wirklich noch stundenlang ja. diskutieren und das werden leider nicht auf einen Nenner kommen. Oder zum Glück, wir auch immer. Es wäre schade, wenn wir alle gleich sind. Aber ich danke okay. euch für die angeregte Diskussion und ja. wünsche euch allen zusammen noch einen schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wunderbar.